Er ist Kopf der ARD-Schlagershows, der Kapitän im ZDF-Traumschiff und Juror bei Deutschland sucht den Superstar auf RTL, nun ist er auch in einem Quiz dabei. Florian Silbereisen, 40, ist zwischen den Jahren in der ARD-Show 2021 das Quiz einer der ratenden Promis. Florian Silbereisen will es wissen.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 Kann er gegen Günter Jau, Barbara Schöneberger und Jan-Josef Liefers bestehen? Jau ist jedes Mal und damit schon zum 14. Mal in der Show dabei, Jan-Josef Liefers zum 11. Mal und Barbara Schöneberger zum 10. Mal. Frank Plasberg präsentiert auch dieses Jahr das Jahresquiz, so wie er es seit 2008 macht.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 Günter Jauch moderiert auf den Jahresrückblick bei RTL und das sogar zum letzten Mal. Nach 25 Jahren tritt Jauch zurück. Sein tv sender wird dennoch weiterhin, der wird Millionär, moderieren.